Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du deine Zielgruppe auf Xing passgenau erreichst. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich werde euch heute einen ganz kleinen, kurzen, knackigen Überblick dazu geben, wie du eine passgenaue Zielgruppe auf Xing erreichst. Was ich damit meine, erzeige ich dir hier am besten direkt einmal in der Praxis. Schauen wir uns das einmal zusammen an. Zum Anfang hier das Xing-Portfolio, das Xing-Profil. Heißt also, ein Xing-Profil kannst du erstmal gratis anlegen zum Testen. Allerdings empfehle ich dir, dass du einen Premium-Account nehmen solltest. Das heißt, diesen kleinen Betrag solltest du im Jahr investieren, weil dir dann einfach viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen gegenüber dem klassischen Gratis-Account. Wenn du so ein äh, bezahltes Profil dann hast, so ein Premium-Profil, ja, dann eröffnen sich auf einmal in der Mitgliedersuche erhebliche Möglichkeiten. Und das zeige ich dir einmal ganz genau. Und zwar klickst du hier einfach einmal auf Erweiterte Suche dann auf Mitglieder und wenn du dann auf Mitglieder gehst, dann kannst du alles mögliche auswählen. Von, wenn du natürlich direkt Namen suchst, Unternehmen, Positionen, das können zum Beispiel Einkäufer sein, Verkäufer, das können Verkaufsleiter sein, das können aber auch Mitarbeiter sein, die du suchst. Das können aber auch genau zielgerichtete Unternehmensbereiche sein und so weiter. Was auch sehr wichtig ist, ist, ich biete, ich suche. Viele bieten irgendwo etwas an, was sie sagen, ich biete. Suchst du zum Beispiel Coaches, haben ganz viele Coaches eingestellt, ich biete Coaching. Ja, dann kannst du natürlich direkt diese Coaches suchen. Oder ich biete ähm, eine gewisse Behandlungsform als Heilpraktiker, ich biete ähm, eine gewisse Ausbildung, was auch immer. Einfach hier einmal eingeben. Genauso auch Ich-Suche. Das heißt, hier können wir nach allem Suchen wieder von unserer Seite der Mitgliedersuche her, was die ganzen Xing-Mitglieder von sich aus eingestellt haben und dort reingestellt haben. Und das ist nicht unerheblich, denn Xing ist Marktführer in Deutschland und gegenüber Facebook eine reine Business-Plattform. Natürlich ist LinkedIn ebenfalls erheblich auf dem Vormarsch, ist aber eher ein internationales Netzwerk. Viele fühlen sich da nicht so ganz wohl aus Deutschland. Und in Deutschland ist momentan Xing immer noch Marktführer in diesem Bereich. Wir entscheiden uns jetzt hier mal einfach über die Suche der Branche. Wenn ich jetzt einfach mal hier die Branche wähle, könnte man hier Medienverlage, Marketing, PR. Wir klicken jetzt einfach einmal Immobilien an und dort den Ort Hannover. Das heißt, wir haben uns jetzt nichts weiter als Immobilien für den Bereich Hannover ausgewählt und dort Klicken wir jetzt einfach mal auf alle. Das Ganze, das Ganze könntest du auch noch ein bisschen mehr kategorisieren. Ich gehe noch mal kurz zurück. Du könntest hier zum Beispiel eine Postleitzahl eingeben. Wenn du sagst, ganz Hannover ist mir zu groß. Hannover ist jetzt natürlich nicht so eine Riesenstadt. Sind wir aber zum Beispiel schon in Berlin unterwegs oder in Hamburg oder München dergleichen, dann macht es auch schon Sinn, über Postleitzahlen einzelne Bereiche auszuklammern. Und dort vielleicht auch strategisch vorzugehen, erstmal um deinen inneren Postleitzahlenkreis herum. Hier in diesem Fall, wie gesagt, nehmen wir einfach mal komplett Hannover. Und dann sehen wir schon, dass wenn ich jetzt hier auf Kontaktgrad alle gehe und nur die Beschäftigungsart Unternehmer auswähle, werden schon 7.616 Unternehmer im Bereich von dieser Kategorie angezeigt. Das ist eine erhebliche Größe. Vor allen Dingen mit einem riesen Vorteil gegenüber anderen Plattformen wie Facebook, die meisten von denen haben direkt ihre ganzen Kontaktdaten freigeschaltet. Das heißt, du kannst sie direkt anschreiben, mit ihrer E-Mail, mit ihrem Telefon anrufen, also auf ihrer Telefonnummer und so weiter und so fort. Ein gigantisches Portfolio, was sich dort bietet. Klicken wir einmal die Unternehmer an, wie gesagt, sehen wir die Anzahl, könnten jetzt überall in die Profile reingehen. Wichtig ist halt nur, es werden immer nur die ersten 300 eigentlich angezeigt. Das heißt, sortiert dir dein Suchfenster so, dass du die ersten 300 immer organisiert und strategisch abrufen kannst. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, wenn ich eine Zielgruppe suche, der ich ganz gerne was zukommen lassen möchte oder die ich auf meine Seminare einladen möchte, um uns mal kennenzulernen und so weiter, habe ich mir immer eine kleine Postseite herausgesucht, wo genau die Position und die Branche drin ist und wo nicht mehr als 300 Mitglieder dann angezeigt werden. Und somit habe ich auch die Chance, dass ich keinen verpasse. Ein Tipp ist ebenfalls wichtig, darauf zu achten, ob dieses Profil auch aktiv ist oder nicht. Das wird dir oben angezeigt aufgrund des Aktivitätsindexes. Wenn das Profil nicht aktiv ist, dann macht es wenig Sinn, ihn zu kontaktieren. Du kannst ihn jetzt direkt dann, wenn du ihn ausgewählt hast, über Xing anschreiben, das macht auch Sinn. Wähle dort keine andere E-Mail-Art oder irgendwie sowas, um jetzt Kontakt aufzunehmen. Ich empfehle dir wirklich den Weg direkt über Xing anzuschreiben, um den ersten Kontakt aufzubauen und am besten auch mit einer Art persönlicher Ansprache, damit es nicht wie ein Massenmailing wirkt. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste, kurz zusammengefasst. Erstens ist wichtig. Wir sollten unser, unser Unternehmensprofil dort irgendwo suchen. Das heißt, wir finden Unternehmer und wir sind Unternehmer. Es bringt nichts, dort sich privat zu tummeln. Das macht wirklich keinen Sinn. Business, äh, Xing ist eine reine Business-Plattform für Unternehmer, von Unternehmern, dass wir uns dort gegenseitig einfach im B2B-Bereich finden. Zweitens, ich empfehle dir, einen Premium-Account abzuschließen. Es macht wenig Sinn, ständig mit dem Gratis-Account zu arbeiten, die Funktionen sind doch halt sehr eingeschränkt und die Investition für die Jahresmitgliedschaft ist wirklich überschaubar, was aus meiner Sicht sich doppelt und mehrfach refinanziert. Drittens, nimm direkt Kontakt mit dem Person auf. Fang nicht an, irgendein Massenmailing zu machen, sondern bau eine persönliche Beziehung zu der Person auf. Verkontakte dich direkt mit ihr. Du hast den direkten Kontakt. Das ist der nächste Vorteil. Wir haben den direkten Kontakt ohne Vorzimmerdame, ohne irgendwelche Empfänge, ohne irgendwelche Telefonannahmen, die da vorgeschaltet sind. Du bist direkt auf dem Account deines Interessenten, deines potenziellen Neuinteressenten, deines potenziellen neuen Kunden. Also, zum einen solltest du direkt Kontakt aufnehmen, zum anderen hast du aber auch die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten, was so sehr einzigartig ist, was ich an Social Networks liebe und dann hier an diesem B2B-Social Network. Und viertens, nutze die erweiterte Suche. Das heißt, die erweiterte Suche ist das, was ich eben oben gezeigt habe. Sie bietet dir einfach so viel. Du kannst genau sortieren, wen möchtest du wann wie wo erreichen und lass dir dann einfallen oder überleg dir dann genau, wie, mit welchem Vorteil erreichst du diese Zielgruppe? Was bietest du ihnen? Welchen Nutzen bietest du ihnen, damit diese Person jetzt mit Freude mit dir in Kontakt tritt? Und wie du das machst, was da alles zugehört, das erfährst du übrigens in anderen Videotutorials auf meinem Kanal. Klicke dazu einfach mal weiter im Kanal. Gib vielleicht auch einfach mal bei uns auf der Seite kundenwachstum.de das Stichwort Affenfaust-Marketing ein. Das ist das, was sich dahinter steckt. Wir brauchen eine Affenfaust. Aus meiner Sicht braucht jeder eine Affenfaust, damit Menschen, damit Kunden, damit zukünftige Interessenten und zukünftige Kunden einfach begeistert sind, mit dir Kontakt aufzunehmen. Das Ganze ist relativ einfach, vorausgesetzt, du hast dieses strategische Marketing-Tool. Wie du das einrichtest, wie du das machst, erfährst du alles auf meinem Kanal. Ich empfehle dir, abonniere am besten mit dem Button unterhalb dieses Videos direkt diesen Kanal, damit du kein weiteres wichtiges Video verpasst. Außerdem klickst du ebenfalls mit dem Button für mehr Infos einfach da drauf und du erfährst noch viel, viel mehr. Du kommst auf unsere Seite www.kundenwachstum.de was du natürlich auch direkt eingeben kannst. Und dort bekommst du Best-Practice-Beispiele, Podcasts, viele weitere Videos, Erfahrungsberichte, Downloads und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Marketing mit System, bei deinem qualitativen Kundenwachstumssystem, dein Christian Seigwasser.